Wie auch immer du mich beurteilst, es hat absolut keinen Einfluss auf mich, denn ich bin völlig stoned. Aber ich habe niemandem das Privileg gegeben, dass jemand mich glücklich machen kann, dass jemand mich unglücklich machen kann. Jeden Moment könnten wir etwas falsch machen. Darum hören wir auf jeden. Aber was sie sagen, wird nicht bestimmen, wie es mir geht. Oh, das also, Sadhguru, vor einiger Zeit befand ich mich in einer Situation, in der eine Freundin von mir betrunken war. Also, als sie betrunken war, sagte sie wiederholt, bitte urteile nicht über mich, dass ich trinke, bitte verurteile mich nicht. <lacht> Aber sie hatte ihr Urteilsvermögen verloren. Aber sie will nicht, dass du... Also meine Frage ist, ob es um Alkohol geht oder nicht. Warum sind wir im Leben so besorgt, von anderen beurteilt zu werden? Und wie können wir verhindern, dass uns das auf unserem Weg zum Glücklichsein behindert? Schau mich an. Schau, ich bin immer stoned. Nie eine Substanz berührt, aber immer stoned, du kannst über mich urteilen, wie du willst. Because denn eine Sache ist, dass ich auf eine Art stoned bin, dass ich mein Urteilsvermögen gar nicht verloren habe. Und sogleich hat, auf welche Art und Weise du mich beurteilst, absolut keinen Einfluss auf mich, weil ich völlig stoned bin. Wow. Wow. Said that, Abgesehen davon, Warum dieser Alkohol- und Drogenkonsum so zunimmt, wie er in der Welt zunimmt, ist, das liegt daran, dass die Himmel zusammengebrochen sind. Ja, erst vor drei, vier Wochen war ich in Bangalore. Es waren über 8000 Menschen, die mit mir ein zweitägiges Programm machten. Und ich fragte ganz beiläufig, wie viele von euch glauben, dass ihr in den Himmel kommen werdet? Nur fünf Hände gingen nach oben. Dann fragte ich, seid ihr alle Höllenmenschen? Nein, es ist nur so, dass sowohl Himmel als auch Hölle in den Köpfen der Menschen zusammengebrochen sind. Dies ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass so viele Menschen auf der Welt für sich selbst denken können. Ansonsten dachte ein Priester, dein Muller, dein Fachgelehrter oder ein Buch für dich. Das erste Mal, dass so viele Menschen selbstständig denken können. Denken sie richtig, denken sie falsch, dazu gibt es viele Fragen. Sie denken aber richtig, denken falsch, aber sie denken. Somit fallen alle unlogischen Dinge von Natur aus in sich zusammen. Noch immer hat sich diese Generation nicht völlig davon abgewandt, noch immer herrscht Angst. Sie können nicht offen sagen, es gibt keine gottverdammte Hölle und keinen Himmel. Sie haben immer noch Angst davor. Aber sie versuchen, sich hier ein kleines Paradies zu schaffen. Nun, hey, warte, warte, warte. Wenn sie also aus ihrer eigenen Intelligenz nicht in der Lage sind, es für sich selbst zu schaffen, werden sie selbstverständlich auf Chemikalien zurückgreifen. Heutzutage, nur um sehr wohlhabende Gesellschaften zu betrachten, weil jede Gesellschaft danach strebt, so zu sein, sagen wir, nehmen wir die Vereinigten Staaten, die derzeit die wohlhabendste Nation des Planeten sind. 70 Prozent der US-Bevölkerung nehmen verschreibungspflichtige Medikamente ein. Weitere 30 Prozent kaufen sie natürlich auf der Straße. Ja. Wohlhabendste Nation. Offensichtlich funktioniert Wohlstand nicht. Um gesund zu sein, braucht man Chemikalien. Um fröhlich zu sein, braucht man Chemikalien. Um friedlich zu sein, braucht man Chemikalien. Um To be ecstatic, of course. Um extatisch zu sein, natürlich, <lacht> gibt es Ecstasy. Also, ich betrachte es nicht einmal moralisch. Es ist, es ist niemals eine moralische Frage für mich. Wenn 90 Prozent dieser Bevölkerung im Moment auf Chemikalien sind, glaube mir, wird die nächste Generation, die wir produzieren, eine Generation sein, die schlechter ist als wir. Wenn wir die nächste Generation schlechter produzieren, als wir selbst sind, haben wir ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Denn die nächste Generation muss uns mindestens einen Schritt voraus sein, sonst haben wir sie verspielt. Wir haben den gesamten Zivilisationsprozess verloren, wenn wir eine nächste Generation hervorbringen, die tatsächlich schlechter ist als wir. Wir bewegen uns nun zügig darauf zu, es sei denn, wir bringen einzelnen Menschen bei, wie sie einfach nur hier sitzen und glückselig sein können. Stoned genug oder nicht? Sieh mich einfach an. Aber bin ich bewusst genug, aufmerksam genug, klar genug? Wenn es einen Weg gäbe, sich selbst zu berauschen, ohne sein Urteilsvermögen zu verlieren, ohne sein Gewahrsein zu verlieren, ohne seine Intelligenz zu verlieren, dann ist das eine großartige Sache. Rausch ist eine fantastische Sache. Das einzige Problem ist, dass er dir dein Urteilsvermögen nimmt, dir deine Intelligenz nimmt, dich entmündigt. Das ist das Problem, nicht wahr? Ist es wahr, frage irgendwen, du bist nicht in den medizinischen Wissenschaften, aber frage irgendwen, ist es wahr, dass dieser Körper hier gerade jetzt die größte chemische Fabrik des Universums ist, zumindest des Universums, das wir kennen? Hm? Das einzige Problem ist, dass du ein lausiger Manager bist. Wenn du weißt, wie man damit umgeht, wirst du, wie ich, immer glückselig. Jeder kann sagen, was er will, jeder kann tun, was er will, nur so geht das weil ich niemanden dieses Privileg gegeben habe, dass mich jemand glücklich machen kann, mich jemand unglücklich machen kann, dass jemand mich elend machen kann. Im Moment bist du ein Ergebnis der Meinungen anderer Menschen. Wohin planst du auf diese Weise zu gehen? Jeder kann dich ruinieren. Du gingst nach draußen und jemand sagte dir, Schreier, du bist der wunderbarste Mensch, den wir je gesehen haben. Dann bist du am Schweben auf dieser Wolke, welche Zahl? What welche Zahl? Neun. Oh, we oh, im Süden nehmen wir elf. Du schwebst auf einer Wolke, egal welche Zahl, und du kommst nach Hause, die Leute zu Hause sagen dir, wer du wirklich bist. <lacht> <lacht> und die Wolke wird zusammenbrechen. Nein, nein. Es ist sehr wichtig, dass weder so noch so, wir hören allen zu, denn wir könnten etwas falsch machen. Hallo? Wir könnten jeden Moment etwas falsch machen. Also hören wir allen zu. Aber was sie sagen, wird nicht bestimmen, wie es mir geht. Nie und nimmer. Dies musst du in Ordnung bringen. Und du musst es deiner Freundin sagen, wenn sie nicht betrunken ist, denn sonst wird sie es nicht verstehen.